Uh, ja, Jakob ist mit sechs ganz normal eingeschult worden und spannenderweise ist mir ein halbes Jahr bevor er dann eingeschult wurde, da hatte ich allerdings ihn schon angemeldet in der Schule, das geht ja auch immer hier in Deutschland sehr rechtzeitig los, ähm, kam das Thema Freilernen auf mich zu, über äh, ne, diese Online-Kongresse und so und auch, über eine Familie hier gar nicht weit entfernt und da war das nämlich so das Mädchen selber meine ich war zwölf zu dem Zeitpunkt und hat ganz klar entschieden ich gehe nicht mehr zur Schule ich werde Freilernerin die sind ähm, aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern schon immer viel gereist auch innerhalb Deutschlands und da hat die Tochter Kontakte geknüpft zu anderen Jugendlichen und zum Teil waren da Freilerner dabei und das war für sie so, was, wie das geht? Das ist ja interessant und spannend und hat sie sich mit denen vernetzt und hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und hat gesagt, ja, das mache ich, genau so mache ich das. Und ihre Eltern quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Mutter selber ist Lehrerin gewesen noch zu dem Zeitpunkt, also okay. voll im System. <lacht> und hat äh, laut ihren Erzählungen gesagt so, ja, pff, mach mal, ja, ja, und ja, ich kümmere mich auch mal drum. Hm. Hat sich aber eben nicht gekümmert, nach dem, so mit dem Gedanken, ach, ne, das ist so eine Eintagsfliege, das ist dann auch, fliegt auch wieder weg. <lacht> ja, und die Tochter hat sich aber parallel wirklich ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Und dann irgendwann war der Zeitpunkt da. Und die Mutter selber ähm, ist auch nicht mehr als Lehrerin tätig. Also das gab okay. sich dann nachher relativ schnell auch die Hand. Und ähm, ja, da habe ich schon durch diese Online-Kongresse und auch durch den Austausch mit ihr, der gar nicht intensiv war, ne, aber so eben doch ja das Wichtigste erzählt, so ein Gefühl bekommen von Oh, ich glaube, das wäre was für mich. Und dann auch für Jakob, ja, wobei immer auch ähm, interessant ist, finde ich, zu gucken, äh, wie viel gebe ich vor, wie viel von seinen Wünschen sind meine Wünsche. Das, ne, so, das ist ja fließend. Ähm, genau. Und parallel wusste ich aber eben von der Familie auch, dass es mit echten Hürden verbunden ist, hier mhm. in Deutschland. Ne? Und damals habe ich gefragt, fühlt so oh das nimmt mir also ich da war Panik ne also ja doch ich Panik ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen viel aber es war schon dass ich so ein Gefühl hatte von, oh, äh, nee das traue ich mir nicht zu das traue ich mir nicht zu das traue ich Jakob nicht zu und ähm, dazu brauche ich einen Mann an meiner Seite ja, ja, man, ja. <lacht> so ne Jawohl. Ja gut, ist auch egal. Kann man ja immer noch machen, das Ding mit dem Freiland. Machen wir jetzt erstmal den Schritt in die Grundschule, dann ist es so. Und ähm, ja, das war schnell zu sehen, dass er da nicht so gut aufgehoben ist. So, sich Inwiefern, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ähm. also er war stück für stück weniger er selbst so ähm, ruhiger würde ich sagen ähm, okay. so es fiel ihm auch alles nicht so zu ja also ich hatte immer das gefühl das kann doch nicht wahr sein dieses kind hat jede menge potenzial ja und ich weiß auch jeder mensch es sei denn, da ist echt eine Störung, eine funktionale Störung im Gehirn. Das ist alles möglich, ja? Ansonsten ist jeder Mensch in meinen Augen in der Lage, zu lesen, zu schreiben und zu rechnen die Grundform. Ja? Ich spreche ja. da nicht von irgendwelchen mathematischen Zauberformeln, ja, oder ne, keine Ahnung. Ähm, sondern das Grundkonzept, ja, dass ich äh, weiß, ich komme hier in der Welt klar. Ich kann Straßenkarten lesen, ja, wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs bin, dann kann ich sehen, ah, da geht der Weg zum Klo oder da geht der Weg zum, ich weiß nicht wo, ja, diese Sachen. Oder aber ähm, ne, beim Einkaufen, ich möchte mal eben kurz gegenrechnen, habe ich genügend äh, Geld zurückbekommen, was ich weiß ich, ja, solche Dinge, so ganz praktisch. Dazu ist jeder Mensch in der Lage, in meinen Augen ja und jeder aber auf seine art und in seinem tempo ja das ist einfach so und da ist schule ja so wie sie hier ist gibt sie keinen raum das ist einfach so wie auch ja also ich habe auch schon immer gesagt ich bin kein fan des schulsystems und ich spreche von dem schulsystem nicht von den einzelnen menschen vor ort ja wo oh, ich immer ja auch genau, wo ich immer, aber das wird ja immer gleich so schnell dann so. Ja. Ne? Nein, jeder, Aber die sind Essen. auch gefangen da drin in dem System. Na klar, natürlich. na klar. Wobei ich auch immer sage, solange alle mitmachen, wird es nicht anders. Ne? Das ist es ja. Solange immer noch Menschen äh, und es ist ja auch in Ordnung. Also es gibt ja die, die davon überzeugt sind und sagen, ey, das ist das Beste für mich, es ist auch das Beste für mein Kind, das ist ja in Ordnung. Das ist letztlich geht es mir darum zu sagen, ich möchte wählen können. Ich möchte hier in diesem Lande, in dem ich geboren bin, sicherlich nicht ohne Grund, nicht gesagt bekommen, ja, dann ziehen Sie doch ins Ausland. Genau. so Hallo? Nein, ich möchte hier die Wahl haben, zu